Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Wenn Paare zu mir in die Praxis kommen und ich Sie frage, was Sie erreichen wollen, dann sagen Sie oft, wir hätten gerne wieder eine ganz normale Beziehung. Ja, dann muss ich die beiden enttäuschen. denn das reicht mir nicht. Ich versuche die beiden dann zu einem ambitionierteren Ziel zu führen. Oder, naja, wenn es sein muss, dann eben zu verführen. Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie beide das beste Paar werden können, das Ihnen beiden möglich ist. Normal vermittelt Durchschnitt. Das ist Note 3. Das ist, geht schon. Das vermittelt den Eindruck, das sei nicht mehr drin in dieser Beziehung. Wichtig, ich kann hier leicht missverstanden werden. Es geht nicht um olympische Normen. Es geht auch nicht darum, ein besseres Paar als die Nachbarn, die Eltern oder sonst jemand zu werden. Es geht darum, mit sich selbst in der Ambition zu stehen. Wie können wir unsere Beziehung noch genussvoller gestalten? Was steckt noch in unserer Beziehung, dass wir beim ersten Verlieben vermutet haben, aber im Moment nicht erleben, sozusagen verpassen aus unserer Beziehung herauszuholen. Ja, ich habe mich nicht versprochen. Erstes Verlieben. Es geht darum, immer wieder Möglichkeiten miteinander zu schaffen, damit ein wiederholtes Verlieben möglich wird. Viele Paare enden einen Streit mit den Worten, lass uns doch einfach wieder friedlich miteinander umgehen. Das ist sicherlich besser als nutzlos streiten. aber ist es gut genug den nächsten Streit zu verhindern? Ich sage nein. Wenn man feststellt, der Fluss ist über das Ufer getreten und hat den Keller und, und vielleicht auch das Erdgeschoss unbewohnbar gemacht, dann erscheint es mir keine gute Idee einen Damm zu bauen, der nur gerade vor diesem Pegel schützt. Ich finde es sinnvoller es als Warnsignal zu nehmen, den Schutzwall ein ganzes Stück höher zu bauen. um bei der nächsten Flut nicht bangen zu müssen, ob die nicht vielleicht höher geht als die letzte. Jede Streitflut mit seinen überschwappenden negativen Gefühlen sollte ein Weckruf sein. Lass uns die Beziehung so stärken, dass die nächste Differenz nicht gleich zu Land unter oder zur Beziehungskatastrophe führt. Also, was soll man nach einem Streit machen? Es als Hinweis nehmen, dass zur Normalität zurückkehren keine besonders kluge Option ist, sondern es als Anstoß nehmen, die Beziehung zu stärken. Wie? Gleich ein paar Therapeuten ausfällig machen? Nein, glücklicherweise müssen Sie weder Zeit noch Geld ausgeben, um zu mir oder einem anderen Therapeuten zu kommen. Sie können eine Stärkung Ihrer Beziehung auch auf unkompliziertere Weise erreichen. Gehen Sie auf couplecoaching.de und versuchen Sie es erst einmal alleine, bevor Sie sich